Was geht, Leute? Wir spielen UNO mit der Gang. Wir haben einmal This Guy for You, der nicht redet. Wir haben einmal Yitendo, der auch äh, nicht redet. Hallo. Und wir haben den Among us Carrying OH, Kamin ICH rede noch! <lacht> Und wir haben den Among us Character cobra Warum? Hast du mich Warum denn das Among Us Character Cam? genannt? Guck dein Profil, du siehst aus wie ein Among Us Character. <lacht> das ist Warum ein ist meine Cam. Ja, na sorry, dass ich gerade meine, meinen Videochat wieder ausgemacht hab. Muss ich aber auch kurz. <lacht> das Game nicht oh. für 3 Stunden Junge. brauchen würde, bis ich das machen könnte. Danke. Mann! Nicht, weil dieser Scheiß nicht. Weil dieser Scheiß nicht funktionieren Warum funktioniert der Scheiß Videochat? Raichi Gama, Die dumme Sau auf <lacht> Facebook! Chris hat noch einen gekriegt, okay. Ja, ich werde dich auch gleich kriegen. Ein ich eigene ja, nicht. Ja. Oh Jäger. shit. Ich bin aber Endangered Species. Geht nicht. <lacht> Henry Data! <Danger. lacht> Achso, du sollst jetzt ziehen, bis es passt, ne? Oh Gott. Ja. Suizid ja. jetzt sofort, bitte. Was hat jetzt Harry Data mit allem zu tun? Verstehe ich nicht. Ich weiß es nicht, ich. Nö, Chris. Nö, Nö ich jetzt jetzt echt musst eine du eine warten. Entweder du, du fechtest nicht an und musst vier Karten ziehen. Oder du fechtest an und einer von uns beiden muss sechs halt Karten ziehen. Ah, das heißt, wenn ich jetzt sage, einfechten, könnte es sein, dass du jetzt einfach so wie jetzt zum Beispiel zwei Karten ziehen musst. Äh, aber ich ziehe nicht. Max muss ziehen. <lacht> jo, <Ja>, Leute, <danke. lacht> ja, Leute, Max am Start. Okay, zweite Runde. <lacht> äh, okay. Nein, nein, warte, Chris, Chris, wir können drüber reden. Nein, da hat er es Dritte Runde. Runde. Okay. Nein! <lacht> ja, nein! Genau. <lacht> Komm, Max, gönn. Wird er anfechten, wird er anfechten? Hallo, ja oh. mein Spiel hängt! <lacht> <lacht> Hä? Nein, 8! Oh, oh. oh mein Gott, Chris! Nein! Nein, nein, Chris, warte! Chris, bitte nicht! Bitte, Chris, bitte, bitte, bitte, bitte hab ein paar ab, was ist, Wenn ich jetzt ablehne! Dann bekommst du die 8? Wow, ich dachte, wenn ich ablehne, kann ich mir 2 drauflegen! Was ist das für ein Schmutz? Hä? <lacht> Ich kann das Spiel noch nicht, danke, danke schön. Chris Ulo. hat in meinem ganzen Leben noch nie Uno gespielt, man kennt ihn. Ja, aber nicht das, Uno, weißt du wie viele fucking Variationen es von den Drecks-Game gibt? Oh, <lacht> entspann dich. Ja, ich entspann mich jetzt nicht! Oh, vielen Dank. Du hast sogar noch einmal. Oh, das ist aber sehr nett, dann lass dich Chris nochmal ziehen. Äh, I'm sure about that. Oh. Scheiße! <lacht> Nein! <lacht> du sparst! Na, ja, muss, muss noch mal ziehen. Nochmal noch mal ziehen. Und noch mal ziehen. Und noch ein Like! <lacht> und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. LOL! Chris im Bett? Äh, hallo? So hast du natürlich nicht auf YouTube. Danke. Ist doch offensichtlich. Ja, stimmt, so ein geiler Ficker wie ich bin, da denkt man sich das natürlich direkt. Max? Ja. Nö, jetzt musst du warten. Fuck you. Das ist, bitte, das ist einfach der Inbegriff. Das der von der nödes bist du warten Karte, Alter. Ey, können wir bitte Matendo und Cobra sagen und nicht Max? <lacht> <lacht> ich kann, kann, ich 9, kann einfach Cobra 69 und Nintendo sagen. Oh mein Gott, warum klingt das eigentlich so DK-haft? Wieso klingt die Musik gerade so extrem DK-haft? Okay. Das klingt dann für mich nicht wieder wie rap Hier, hier, Here we go. Here we go. Also irgendwie hat Also Mike wenig idea, hat mir Mike hier, hier, hier, hier, hier, Ich bin gerade, ich gerade You know. No, you. Tut mir leid. warum lässt du Max gewinnen? Warum lässt du gewinnen? Was ist falsch mit dir? Okay, dann das ist du bist der dritte ein... Imposter. Ey, das wollte ich gerade Aussagen machen. Das wollte ich gerade ziemliches Aussagen. Krass, das wollte das ich gerade verpasst. Vielen wieder. Uno oh, mit der ja, Gang. Ja, ja, ja, ja. Boom. And my suffering. Nein. Oh mein Gott, what the fuck? Junge. <lacht> oh mein Gott, ich hab so Blau eine Eins zu Arme warum du die einzige Farbe, die ich nicht hab? <lacht> Das ist ja vorher die einzige Farbe, wo ich nicht habe. Tja, jetzt weiß ich... Mich... Oh, vielen Dank. Ähm, Max, das war keine gute Idee. Welcher, Max? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, das weiß ich jetzt ähm, nicht, aber ich lasse ihn noch mal. Chris. Ja? Chris, das Ding ich ist, äh, dass das automatisches Ziel aber nicht. Äh, drin ist. Ja, aber das ich will aber nicht. so lange gezogen, ja, dass ja, äh, das so bald man... Ja, man kann sich das nicht aussuchen. Here we go again! Und noch okay. ein Like! Und noch ein Like! Und noch. Oh, okay, jetzt ist es vorbei. Zam. <lacht> <lacht> komm, komm, komm, start. Nein! <lacht> Leute, was geht? Willkommen zu Part 59 von Uno. Ich darf eigentlich auch mal wieder spielen. Oh, cool! <lacht> Ey, Martendo. Eins, in den warum, Chat. Warum sieht dein Profil aus? Warum sieht dein Profil mit aus, hey. als würdest du, du gerade beten? <lacht> du weißt, du weißt, wie es aussieht, wenn man betet. Ne, die, man macht die, man tut die flachen Hände aneinander. Bei, bei, mir, geht, bei mir gehen die Finger ineinander rein, du Kack. <lacht> mein Spiel hängt, mein Spiel hängt. Ich kann nichts machen. Mike, <lacht> ich mich gut in mein PC reingehackt, damit du das nicht machen kannst. Jetzt reicht's mir, dass du dich anfechten kannst. Nein! Ich habe 20 Karten. <lacht> Na, Mike gefällt dir Das Erstens richtig geil, wenn du richtig in den Arsch kriegst. Wir müssen jetzt mit dem Ziel gleich mal rausnehmen, das ist voll Ja, okay. Ah! Ah! Ist so geil Du wieder rot! Warum? ich habe Rot habe gefühlt. Warte mal, nein, warte mal, scheiße, warte mal, dann fang ich Du weißt. Vier Stift für Lifestyle. Okay, Chris. Dann zeig mal deine weitere vier. Äh, nö. Ich zeig einfach die 8. Doppeltes Lifestyle. Max, ja, hast du gerade nur plus 2? Ja. Oh, komm. <lacht> Digga, <lacht> <auch> Digga, <lacht> wen wollt <werden> ihr verarschen? <lacht> hey, der, der dich. <lacht> Aber hey, ich hab wenigstens eine rote Karte. Ja. <lacht> das <ist nicht. lacht> Was das rote Karte? Kenn ich nur vom Sport! Oh Mike! Chris? Oh nein, oh nein, oh nein, Chris? don't do it, alle Virgin! Chris? Tu es nicht, Mike! Yes! <lacht> er, hat er, hat er hat grüne Karten! Er hat <lacht> grüne Karten! Ich habe also eine! Eine rote und äh, ganz viele grüne. Ich hab eine grüne und ganz viele rote. Was lautet Anders, Anders von Mike ist der Impostor. Mike ist der Impostor. Mike... Alter, meine Karten glitschen rum. Ich hab so viele. Ja, guck mal. Max, hast du eine plus zwei? Ja. Ach komm, Alter. Ich <lacht> bin so scheiße. <lacht> Ey, ihr seid so scheiße, ne? Ich weil mir denkt, ihr seid Teammates damit. Aber leider seid ihr nicht, weil ihr Chris damit nicht schaden könnt, wenn ich keine hab. Nee, ich kann nur mal schaden. Mann! Jetzt reicht's! <lacht> mein Gott, Alter! Ja! Das ist ein so hörenloses Stück Scheiße! Ich ja. kenne nämlich keine Game. Max, hast du gerade eine Plus 2? Nein, diesmal nicht. Pech! <lacht> Wie er sogar noch so fliegt gefragt hat, Alter. Plus 2 ja, mit Plus 2? Oh, Max, du bist so ein Ehrenmann, Alter! Leute, hört auf zu teamen, das darf man nicht! <lacht> <Echt>? <lacht> Hahaha <lacht> wir meinen ja. Komm, Chris, gewinnen. Oh, schade, ich dachte jetzt... Nein, komm mal, komm mal Ich will mal. nicht warten. <lacht> Super. Wollt ihr mich verarschen. Ja, muss ich ziehen. Wollt... Wollt ihr mich <lacht> zufällig... ...rein zufällig... ziehen. <lacht> ja. zufällig... mich zufällig? <lacht> <lacht> <lacht> Und, <lacht> äh, Fuck you! <lacht> <lacht> Man, Sechs Karten. Karten! Hey, Max, wie ist das, so viele Kürmer Karten zu haben? Äh, Chris? Ja? Nö, jetzt musst du warten! <lacht> oh... Uäh! musst warten! Nein, warum?! Nö, jetzt musst du warten! Nein, <lacht> Nö, musst du warten. <lacht> <lacht> <lacht> no you! No you! No you! Oh, schade! Oh, schade. No you, Dennis! <lacht> Nö, jetzt musst du warten! Nö, jetzt musst du. Ja, ja. Finde ich super. Find ich super. Wie jetzt so Tüfe, müssen super machen. wie beim Super RTL. Nö, Chris, das musst du nochmal warten. Okay. Okay. Alles cool, alles cool. Ich bin da mega tief entspannt. Nö, Chris, das musst du warten. Gut, <lacht> ich bin da tief entspannt. Das, das wisst ihr gar nicht. <lacht> du gar mal, wie tief entspannt ich gerade bin. Okay, Chris, tut mir leid, ich hab leider keine, keine Warten mehr, aber ich hab, äh, ziehen. Welche Farbe wünscht ihr euch? Äh, gib mir oh, mal bitte... Rot ja, Rot geht fit. Okay, kein Rot. Oh, danke mal, ich hatte mich kein Rot gehabt, das war ein richtiger 500 eq move Ich Will ich's versuchen? Ja, ja, ja, wer ja, ja. willst du's? Versuch es, dann sehe ich deine Karten. Yes! NEIN! WAS?! WAS?! NEIN! Doch, warum funktioniert das die ganze Zeit nicht? Ah, oh, yes! Wie nee, funktioniert die Scheiße überhaupt? Schön entspannt. Willkommen im <lacht> Fluglook. Ich hoffe, Sie haben eine entspannte Reise. Chris hat Sie. Wollen wir ins World Trade Center? <lacht> oh. Oh. Du hast Fluglook oh gesagt. Jetzt musst du warten. Nein, nein komm. Max, nein. Ich komm. Fuck, fuck you! <lacht> No you, fuck you, we you. We you, we Hat jemand einen Arzt bestellt? Nee. Ja, das für dich! Äh, Matendo, ja. hast du zufällig eine plus 2 Zielkarte? Nein. Ah, dann warte. <lacht> so bekomme ich aber auch keine, wenn ich hier rumgabe. Hey <lacht> Chris! Das ist eine super, wunderschöne Aktion für dich, dass du Karten ziehst. Freut mich, macht mich sehr glücklich. Ja, ich bin halt mega totaler Mensch. <lacht> ja, ja, außer wenn du es nicht bist. Ach, komm. Dann bin ich halt nicht dein Imposter. <lacht> Dritter Imposta, du. Matendo? Ja. No, wieder ich ich witzig. Hast, hast du zufällig eine Plus-2-Ziehkarte? Nein. Dann musst du warten. Ja, okay. Max, hast du zufällig eine plus 2 ziegen Nein. Gut, dann musst du warten. Ja, okay. Ich sehr angemessen. Martendo? Martin. Ja. Hast du zufällig eine bis zwei Ziehkarten? Oh Junge! <lacht> <lacht> da musst du warten. Come on, Alter. Ich glaub, ich glaub, Max hat was gegen Max. Ich glaub auch. Ja. Nom nom nom. nom. Sanke. Sanke. Sanke. Sanke. Henker sagst Ist das, Sanke. das ist ein scheiß Haha, <lacht> <lacht> du Lappen. Ach, Digga, alles cool. Ey, äh, Max? Ja? Jetzt musst du warten. <lacht> Gönnt euch. Tja, Chris, wie ist das so mit so vielen Karten? Ich find's schön. Ach, komm, fuck you! Max. <lacht> Max nicht gewinnt, ist alles cool. Alter, wie geht diese Runde? Lang. <lacht> Ach so, ja. Achso, ja, okay, ja. gut. Also Max? Nee. <lacht> Nur jetzt musst du warten. Oh funktioniert. Ja, äh, Mike? Ja. Tut mir leid. Leck mich. Ähm, Max? Ja. Tut mir leid. Es <lacht> <Das> war ein Cobra, <lacht> sagt ja. <lacht> <lacht> ja, ist so, <es> ne? <lacht> Muss ich nicht immer angesprochen fühlen, wenn man Max sagt, Max? Ja, hör mal. Echt so, es geht gar nicht. Wo hast du sowas gelernt? Ich läuft. Wait. Wait, mir fällt gerade mal auf, dass, dass du dass dein, dass dein Profilbild gar kein äh, Among Us Character ist, sondern einfach ein fucking Pokémon. Was ist die Entwicklung von Mord? Genau, mord <lacht> mehr, mehr Mord. Mehr. Der ist Der ist Mord. Ja, ich hab dich auch lieb, Max. Süß. Max, jetzt musst du warten. Nice. Mike? Das ist eigentlich ziemlich gut. Ja, finde ich auch. Weil, Nintendo, jetzt musst du ziehen. Ah, fuck you. Nintendo, du lauch. Ich steig dich in den Bauch. Hier schon like du lauch. Ach komm, fuck you, Alter. Um. Darf Max okay. zufällig mitspielen? Welcher Max? Ja. Nein, Max darf nicht spielen, komm. Can Max come out to play? No. Fuck Jungs, off. wir müssen, wir müssen das gleich umstellen, dass, dass wir nicht die ganze Zeit immer nur ziehen. Alter, das zieht die Runden so hart in die Länge, ne? Ja, ich habe äh, eine weniger. Hey, hey Chris, wir haben gleich... oh. Na, <lacht> Nö, jetzt habe ich eine weniger. Ich wechsle die ganze Zeit die Farbe, merkt ihr das? Ja, es ist mir relativ egal. Na dann. <lacht> jetzt ist aber nicht die Farbe gewechselt. Schäm dich, Mike. Sorry Jungs, ich, ich bring mich ja schon um Oh hey. mein Gott! Hey! Oh mein Gott! Und noch ein Like und oh, oh noch ein Like! Und noch ein Like! Gott nein! warum? Oh, schade. Weil es so lustig war. Junge! Nein! <lacht> ja, danke! Nein, Nein! Jungs! Boah, ich bin Bulli! Oh mein Gott, nein! Ey. Du! Oh, ich, ich mach den Ja, Das, das mache ich auch. Vor allem du magst. <lacht> wow. Das jetzt Ä, das deine The Mais aussuchen. Aus Welche Farbe? Gelb. Nicht grün gelb. und nicht gelb. gelb. Oh fuck, er ja, fickt euch. Ich hab nur drauf ah, gehört, oh, was der gesagt oh. hat. Pick your poison. Jetzt ja, scheiße. Ich lass ihn sowieso nicht dran. Oh, fuck you! Aber ich habe das, was ich wollte. Ach so! <lacht> oh oh, Leute, Chris gewinnt gerade. Das ist ziemlich sass. Tut mir leid. Come on, Alter. Mir, mir tut's leid. <lacht> <lacht> Machst du besser Oh oh, oh oh, oh oh. Scheiße! Leute, hey. ey ey, du hast hey, nichts ey, gesagt, du hast ey. nichts gesagt! Halt, Maul, ich wusste nicht, was man das machen muss, Alter. Ihr seid so scheiße. Äh, du ich musst Uno sagen. Hörst, ist doch Spielst du auf, zum ist. ersten Mal Uno! Spielst du ja, zum ersten Mal allgemein Uno! Deine Mann! Nee, jetzt du so Alter! Ach komm, ich hätte. Ach komm, ach, komm. ich hätte eine plus 2 gehabt! Oh Mike, Mike, hast, Mike, Mike, was? Du hast gerade der mich so angemacht hat deswegen? Was? Du, hast, du hattest mich gerade deswegen so angemacht, ne? Na, nein, das war.. Nein, das war Max! Oh no. Uh. Oh no. Oh no, no, no, no. Okay, wahrscheinlich hat der Grün. Nein, denke ich ja nicht. Ich denke schon. Ich würde die Fahr. Ich würde irgendeine Karte. Ja. ja, perfekt. Lass uns bei blau bleiben. Ne, Chris? Ja, finde ich auch. Yes! <lacht> Nüsse. Fehlt mein Leben. Gut, dass wir Oh! Ja oh musst du mehr als zwei Karten ziehen, Chris? Nö, ja, aber Max muss jetzt viel ziehen. <lacht> <lacht> Ich hatte das mal anfechten. Alter, Matanne wird hier voll gemacht von uns. So ja. Arme. Schön, Max. 17 Karten, richtig geil, ne? Ich versuch dich das einfach nicht mit mir anlegst, ne? Äh, entspann dich. Ähm. Warte mal, wer, ähm, warte mal, wer hat 1380 und nur 95? <lacht> <Ja. lacht> wie er <in> die <lacht> Fame-Karte zieht, wie so eine Dann kennt sie die Fame-Karte. Max, Max hat nur noch eine Karte, Mark. Vorsicht. Oh, oh oh. Yes! Oh oh, oh. nein! Oh mein Gott, du erschreckst mich. Oh no, oh, oh no, oh gut. no, oh no, oh no, oh no. Max, jetzt musst du carryn. Ja. Ja, okay. sauber. Noch warum grün? Alles zurücknehmen. Natürlich. <lacht> Nee, ist durchgekommen. LAPPEN! LAPPEN! Mike, kann ich zufällig Richtung Sex machen? <lacht> ja, kann ich nächste Runde. Gut. Ey, warum? Oh oh, Leute. Chris ist gefährlich, äh. Sass. <lacht> <lacht> <lacht> <Das> hast <lacht> <lacht> du deine deine plus zwei Zielkarte. Bitte, bitte, bitte. Fuck. Äh, ja, fick dich. Nö, Chris. <lacht> Jetzt wirst du warten. Okay. Ah, oh shit, ich hab keine blau. Ich bin jetzt einfach gerade Max gemobbt, hast. Ja, wer mobbt hier Willen? Äh, Jungs, Jungs, alles cool. Alles cool. Ja, wahrscheinlich hättest du nur plus vier, wahrscheinlich. Ja, natürlich hab ich nicht plus vier. Apropos ah, plus vier. <lacht> oh nein. Ach komm, fuck. Aber Matendo, komm, vielleicht an. Spaß. Ja, mach ich eh. Oh Gott. Oh. Schade. Oh. Schade. Schokolade. Naja, so ah ich egal. Martendo, du Matendo. <lacht> ich bin wieder, Oh Owl. Oh. Okay, dann nicht. Oh, oh, oh. Noch ein Like, und noch, ein like, und noch und ein like, noch ein Like. Noch ein Like. Oh mein Gott, wie viele like muss. Holy shit. Matendo, hat sich zufällig eine Plus zwei Ziehkarte. Nein. Na oh, fuck. Damit Chris erstmal nicht machen kann. Okay. Äh, könnt ihr die Farben wechseln? Ich mag Grün nicht mehr so sehr. Oh, das trifft das sich ja da gut! Danke! <lacht> Macht's nice. <lacht> nice! Apropos! Tja, <lacht> Chris, hat hab doch gerade nach das Nachspiel. Sorry, ja, Max. Du, Alex, alles cool. Ach, Baby. Blocksberg, die kleine Hexe. <lacht> Blocksberg! <lacht> Komm, Max, nochmal! Ah! Ah! Okay! <lacht> Max, hast du gerade gelacht? Martendo. Ja, er hat gelacht. Okay. Okay. Ich hab eh nichts zu verlieren, ich, eh ich, eh ich fechte einfach an. Er ja, würde wahrscheinlich <lacht> immer so lachen. Er 21 Karten. Ich hab eh nichts mehr zu verlieren. Aber, Aber Martendo, du, du tust mir so leid, ne? Der Hände ist eine ziemlich lange Runde. Du, du hast für Max Speicher. Also, ich bin eher gespannt auf das. Oh mein Gott, ich hab gerade noch so schnell den Uno drücken können, Alter. Ich wollte gerade, spammen. Tut mir leid, Chris. Komm schon, komm schon, komm schon, yes! Ist das scheiße? <lacht> Mike ist nicht mein Problem mit deinem Scheißspeichern, gleich voll geht. Ich hoffe, der PC spritzt Da, <lacht> ja, Chris. Du darfst jetzt. Ja, aber Mike nicht. Oh. Dann darf Mike halt nicht. Ja. Okay, wechseln wir okay. mal eine Farbe. Ja. Okay. Mach ich bin für alles aus. Du! Ja! <lacht> <lacht> Leck mich. Okay. Im Arsch. Was ist los, Alter? Wenn neue Zuschauer reinkommen, Alter. Ja, dann, dann hören sie ganz leckeren Content. Udo. Wie dein Booty. Wenn mhm. sie es da zu tun haben. Da lachen sie alle vier Okay. Oh ja, schön. Noch mehr, noch mehr bitte. Ah. Gerne. Was oh. <lacht> ja. Machen wir das gleich nochmal. mal. Das ist eh voll frech, dass man zwei Karten ziehen muss, dass man selber nicht mehr was setzen darf. Nö, das musst du warten! Max, ihr müsst zweimal zwei Karten ziehen bekommen, bitte. Äh... Äh... Äh... Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Welche Karte? Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Scheiße. Ich dachte gerade, das war's jetzt, jetzt fechtet der an. Oh. It's time to kick ass and to tuber gum. And I'm all out again. Oh. Tja. Einfach die Queen. Du bist einfach scheiße. <lacht> ich war gerade <dran>, du Spaß. <lacht> oh, wir Rabbit-Karten? Nein. Ja? Nein. Komm schon! Nein. Nein. Nein, nein, nein, nein. Four, drei, two, uno. No, no, you. Da, ich ja zum Beispiel. Fuck. <lacht> <lacht> komm, komm. Hamish. Nö. Doch. No! Nein! Klopf, klopf, klopf. Wer ist da? Einer, Mum. <lacht> <And> <lacht> mein Victor die, die, die dich wieder mehr erschreckt als äh, irgendein Jumpscare-Modell. Ja! Für. Ich wüsste, meine Mom ist so eine Jumpscare-Maschine, ne? Neues ah! <lacht> Nice! Auf Endgegner deine Mutter. Cobra. Your mom's so ugly. She could be Your a character in Five Nights at cool. Freddy's. Äh. Alter, lol. Hey Leute, riecht dir das auch? Es riecht ja nach, als müsste Cobra warten. Nein, muss ich nicht. Oh. So, jetzt drück ich da 5 oder mal drauf. Hey Leute, richte das! Nintendo, <lacht> mach das Richtige. Martin. Leute, richte das, es riecht nach VICTORY! Royal in Fortnite! Was? Cobra? <lacht> das war ja. schon ziemlich gemein gegenüber sogar, Chris, das musst du mal auf. warten. Mike, das war ziemlich asozial, dass ich warten musste. me bitch Ja! Du okay. dumme Mike, bitte, Wie, bitte Wie viel, <lacht> viel? <lacht> fucking Luck kann man denn haben? Six Leute, ich würde mal sagen, oh mein Gott. 69 ist Wenn ein das ein jetzt Fall. wenn er das jetzt noch mal hinbekommt, dann liebe ich. Was? Okay, gebe mal genau, sie rein. Er hat die, Tschüss. Er hatte eine gelbe 8, er hatte eine scheiß gelbe 8. <lacht> Hey. I won! Hä? Ey. Hä? Hey? Hey? Ich hatte eine rote 3, ich weiß nicht, was du gelabert hey? hast, Max. Ich hab grad nicht realisiert, dass ich dran bin. Oh, oh no! Oh yes! Oh no! Äh, Max, kannst du kurz auf Ehre auf Grün ändern? Nö. No. Oh, das geht auch für. Das geht auch klar. Nice one! Nice one, Alter! <lacht> nein! Danke Mike! Danke Mike! Danke nice Mike. one, Alter! Ich liebe, ich liebe <lacht> den Wenigstens wurden mir nur zwei gegeben! Wenigstens! Dir vor, hier, stell dir vor, ich ich jetzt Sechste bekomme! Dann wäre ich geliebt! Oh! Nein! Noch eine Runde! War zu kurz! Noch eine Runde! Das war Luck! Ah, oh, Max, leck meine schnell. Nippel! Jo, äh... Chris, ich leck sie dir später, ja! Okay! Geil! <lacht> <lacht> <lacht> Was, wird das hier? Marten, da sind wir jetzt oh, Feinde? <lacht> Martin, nein. Okay, gut, perfekt. Ich bin mit dir Baba Feinde. <lacht> Fuck you. Jetzt musst du warten. Ja, und du auch. Schön, Mike, schön. Oh no. No. oh Bitte Mike, bitte. Welche können. Farbe soll ich nehmen? Das sagen du für entscheiden. Gelb. Martin oder Chris, sag schnell. Mm, blau. Mm. Yes! Fuck! Warte äh, <lacht> warum? Fuck! Oh mein <lacht> Gott! Ja, Mann! Noch eine Runde. Noch eine Runde. <lacht> noch eine Runde. <lacht> noch eine Kiste, ich hab auch immer noch mein Messer nicht. Noch eine Kiste, noch eine <lacht> Kiste, Jungs, noch <lacht> ne Kiste. Chris ist süchtig. Krass. Ich wünsche euch allen sehr hin. viel Glück und sehr viel Spaß und sehr viel Salz. Ja, du bist auch ein Hurensohn, wie dich jetzt, los geht's. <lacht> oh. Oha. Danke, Chris. Du hast Game. Ich hab doch Geld gehabt. Ach so. Äh Ach so. Ach los. Ach los. So, es bleibt jetzt rot. Das ging ja schnell. Okay, du willst rot. Danke. Gerne. Wie nett von dir. Könnt ihr mir nochmal für eine Runde rot? Ja. Nee, du ich, da zieh ich lieber. Max? Ja? Nein. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> <Yeah>. Wait. <lacht> Hä? Tja, muss wohl warten. Hä? Ich weiß nicht mehr was ihr meintet Tja, Max, komm. So. ich deine Karte. Komm, gewinn. Gewinn, Max. Gewinn. Ja, dachte ich mir. Oh, wow. Wenn pass ist das? Noch eine Runde. Noch eine Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Oh <lacht> ne, warte mal, andersrum. Scheiße. Ach, Max, was versuchst du denn da schon wieder? Mann, du weißt, dass man gegen den ja. Boss nicht angehen sollte. <lacht> äh, Alpha-Mensch, geh zur Seite! Zur Seite. Ähm, der Boss kommt. Ähm, der ja. ähm, Was? Ansager? Ne, das war ein Anständiges. Nichts persönliches gegen, gegen dich, Matendo, no. ich muss nur Karten legen. Ich möchte nicht ziehen. Matendo? No. Nichts persönlich gegen dich, Chris, aber. Ich hatte eine geile <lacht> Eins, aber nichts persönliches. Okay. <lacht> Oh, Max, ich, ich werde dich, dich töten, du kennst das. master Ey, hallo! Das stelle ich alles raus <fix> du, wie noch, das ich Ist mit Ich hab's jetzt nur gerade gezogen. Ich zieh gleich auch was, und war dein scheiß Kopf! Äh... Geh äh, um meinen Kopf, du süßes Ding. Was? Was? Was? Sehr? Ja? Sass? Wer ist Sass? Der Imposter ist Imposter. Sus. Oh no! Oh no. oh no, oh no no no no no. no, no. no, no. Oh yes. No, eine Runde. <lacht> <lacht> <lacht> eine Runde noch. <lacht> ja. Von mir aus. Ich lege eine Null, denn du bist eine Null. Null. Äh, Max, das geht aber wollte, so nicht. Ich wollte, ich wollte drücken, ich wollte drücken. Ja, ja, du mich auch. Deswegen drücke ich immer erst Uno und dann äh, Dings. Das konnte ich eben Ding. nicht. Deswegen drücke ich immer erst auf die Toilette. Das konnte ich eben nicht. Ich warte zu lange ja, dafür. Pech. <lacht> ja, jetzt hast du Pech. Alles gut. Alles Nein! Gut, alles gut. Nein! Jetzt warum muss ich immer das ausbaden? Weil du gerne baden gehst. <lacht> Chris. Bitte bum, schalte bum, sie bum, aus, ich bum, schalte bum, mit aus. Hab mit, mit plus zwei, plus zwei. Bitte ich nicht plus zwei. Nein, nein, nein, Mazendo. Okay. Nein, nein, nein. Jetzt wird ein anderer Max gewinnen. Oh, well, wusstest du das? Ich wusste das nicht. Ah, Mann! Ende. Ich hatte noch eine Runde. Noch eine Runde. Runde. <lacht> okay, komm, mach Runde. <lacht> Die Runde war sogar lang, so, Aber nicht so lang wie bei einem Ding-Dong. Wow, oh, was da bei Ding-Dong, ja. Ding-Dong. Stations macht mir das Video nicht so lang wie mein Ding-Dong. <lacht> naja, dann das Video halt nur 5 Sekunden lang, das ist halt schwierig. YouTube übernimmt nicht so kurze Videos. Dann, dann Hä, seit Moment. wann können Videos 5 cm lang sein? Keine Ahnung. Schneide sie doch raus. Mike, <lacht> ich <kann jetzt> mal... <lacht> Mike seit wann, Mike, seit wann können Videos 1 mm lang sein? Äh, Max, es geht zu so weit. Es äh, stimmt. Oh ja, und wie das stimmt. Chris, wir spielen alleine. Dürfen der Max zufällig auch mitspielen? Danke. Okay. Darf er. Fick dich, Mike. <lacht> Nein! <lacht> Schön, Max. Ein bisschen. Das geht mir zu weit, Max. Let's fight! Ja! Fuck, warum? <lacht> Ich verstehe nicht, wie das nicht funktioniert, Scheiße. Bam, bam. Ba, ba, ba, bam. Mike? Ba, ba. Ja. Nee. Ja, was, was willst du, du, du Lappen? Bam, ba. Ich bin kein Lappen. Guck dich an. Aber Max, egal was hm? für ein Lappen du bist, so wie Domi einmal sagte, kann sich immer noch zu einem Wischmob weiterentwickeln. <lacht> ich werde hier gewischmobbt. <lacht> ich lege eine 0, denn du bist eine 0. Und er doch jetzt kurz Also wenn er jetzt Okay, ich muss gerade sagen. Gut. Fick dich. Ich hab nichts gesagt. Oh oh, jetzt kommt Uno. Welche Karte kommt? Welche Karte kommt? Ich lege eine Null, denn ihr seid alle null. Ja, ja Leute. Also also ne. Leute, also du hast Max mal Karten mehr. Nö. <lacht> <lacht> Ey. Was bist du für ein Vollidiot, Mike? <lacht> ein riesig großer. <lacht> ich ja. will vielleicht auch noch eine Karte haben. Nein. Tja, Mike. Komm, oh, Max, bitte, gönn. Ja. Nein! Wir Fechten, ja, ja. Wir fechten Max. <lacht> Nein. Ja! Oh mein, ja. <lacht> <lacht> oh mein <lacht> Gott, was? Holy oh, shit, wie hat der das gerissen? <lacht> LOL, Wasser. <lacht> Lol, Wasser. LOL, Ja! Yes! Big Brain, Five Fat. <lacht> Nein. Chris, gewinn bitte. Nein! Gewinn bitte, Chris. Gewinn bitte, Chris. Gewinn bitte. <lacht> in Danke. skrrt, skrrt! Mein Audi! Mein Audi-Balladiko wird krass. Digga, wenn ich um die Komme krass, weil ich fett bin und einfach in fucking Line Gegengebretter dagegen gebrettet habe mit meinem scheiß Auto, weil ich 500 Kilo wie... Ja, Max, ich helf dir. Ups, falsche Karte. Tja, da musst du wohl ziehen. Ah, ich schuhe was Komm, ja. wenn, Max. Komm, bitte. Oh. <lacht> Tja, Chris. Chris hast, du bitte, Chris, hast du bitte Richtungswechsel? Ich hab leider gar nichts. Richtungswechsel möchtest du haben, Max? Ach, du damit, hast... das, das können warte wir mal. einrichten. Warte mal, warte mal, Chris, du hast gar nichts? Ja. <lacht> Auch nicht deinen Dong dong <lacht> nee, den hab ich nicht. Ich Hat die Freundin geklaut? Kann. Nee, gerade noch nicht. Jetzt gerade ist der nicht da. Was? Noch ist der also nicht Warte, die da. Freundin ist ein der? Okay. Oh! Tja, Mike. Für diesen Diss musst du warten. <lacht> für diesen Diss musst du warten. Oha. Oha. Ich wollte nur mal ein iFunny machen. Oh. Oh, oh, oh. Bisher nicht iFanny. No you. Verfechte mich daran. Oh, geht ja gar nicht. Tja, musst du wohl ziehen. Oh. Tja, da kann wohl Chris. <lacht> <Ja. lacht> Wisst ihr, was ich in diesem Spiel nicht mag? Was denn? Ziehen. Ach echt? Ja, echt? Echt jetzt? Ja, Mike, tut mir leid. Wieso tut's mir tut's leid für Martendo? Stille. Danke, Chris. Ich glaube nicht. Ähm, du bist so dumm! Das, das, du bist dumm! Nein, jetzt bin ich eine Karte weniger. <lacht> Wenn dir das so wichtiger ist. Ja, jetzt musst du ziehen. Tja. Jetzt hättest oh, cool. du die gebrochen können, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt hast du die zwei wiederbekommen. Für diesen müssen wir <lacht> bestimmt. Nicht. Ich hab doch gesagt, das war dumm. Alter halt mal auf doppelt zu legen. Hört halt mal auf, hab Nein, ich gesagt! es geht nicht, es geht oh, nicht! Was geht, <lacht> da geht da nicht, Max? Ich komm zu dir nach Hause und fick deinen scheiß Arschloch! Ey, <lacht> du ein... ey was, was du? Max, Max, Max, das tut mir jetzt aber heutzutage so leider <lacht> nicht, auf nur dritten ja ist halt schon ziemlich scheiße, ne? Oh oh, Uno. Jetzt hat der Uno gesagt, Leute. Oh mein Gott, Leute, Chris hat Uno gesagt! Aber nee. Ich klappt doch nicht. <lacht> ja, du mich auch, Max. Das war übrigens sehr sozial von dir, Max, danke. Er hat gewonnen. Er hat sowas von gewonnen. <lacht> Na ey! Ich foch mit Spaß haben! Hallo! Ey, jetzt gewinnt ihr! <lacht> no fun Okay, ich würde sagen, das war's dann hier an der Stelle. Äh, abonniert cool, alle Nintendo Link in der News, Beschreibung Abonniert alle Chrisco, Link in der Beschreibung alle, Abonniert alle Cobra, Link in der Beschreibung alle, Abonniert Danke. alle mich, ich bin nicht in der Beschreibung Noch bin ich auch, ich bin auch mal in der Beschreibung, glaube ich